Hallo Leute! Wie geht's? Mein Name ist Grace. Heute erzähle ich Ihnen in diesem Video alles, was Sie über Keto Explode wissen müssen, bevor Sie dieses Produkt tatsächlich kaufen. Und ich habe auch einige wirklich wichtige Warnungen. Achte also genau darauf, was ich dir zu sagen habe. Also das Erste ist. Achten Sie auf die Website, von der Sie Keto Explode kaufen werden. Denn heute wird Keto Explode nur auf Ihrer offiziellen Website verkauft. Und um Ihnen zu helfen, habe ich den Link zur offiziellen Website unten in der Beschreibung dieses Videos hinterlassen. Wenn Sie also den Link verwenden, wird automatisch das neueste verfügbare Angebot aktiviert. Verpassen Sie das also bitte nicht. Und seien Sie auch vorsichtig, wenn Leute hier auf YouTube sagen, dass Sie das Produkt verwenden obwohl sie es tatsächlich nicht verwendet haben. Sie fragen sich also vielleicht, was Keto-Explode überhaupt ist? Und hilft es ihnen tatsächlich, auf natürliche und sichere Weise Gewicht zu verlieren und Fett zu verlieren? Und die Antwort ist ja, Jungs. Heute hilft Keto-Explode Tausenden von Menschen, da seine Inhaltsstoffe viele starke natürliche Inhaltsstoffe enthalten, die ihren Stoffwechsel beschleunigen, wie Z. B. Grünteextrakte, Chrom und andere. Und viele Menschen können nicht abnehmen, weil ihr Stoffwechsel sehr langsam ist. Und wenn ihr Stoffwechsel niedrig ist, kann er Energie verbrennen, er kann Fett verbrennen und sie können Gewicht verlieren. Und deshalb hilft dieses Produkt vielen Menschen, weil es ihren Stoffwechsel beschleunigt. Und da ihr Stoffwechsel schneller arbeitet, werden sie auf natürliche Weise abnehmen. Etwas wirklich Wichtiges, dass sie auch wissen müssen, ist, dass sie bei der Behandlung realistisch sein müssen. Wie ich gerade sagte, Keto Explode ist kein magisches Superpower-Produkt, aber es wird ihnen helfen, ihren Stoffwechsel zu beschleunigen, da jeder Stoffwechsel anders und einzigartig funktioniert. So kann es sein, dass sie in einem, zwei oder drei Monaten stark abnehmen. Viele Menschen verlieren nach drei bis sechs Monaten mehr Gewicht. Wir werden also immer davon abhängen, wie Ihr Organismus reagiert. Wenn Ihnen also jemand sagt, dass Sie in einer Woche etwa 10 Pfund verlieren werden, ist das einfach unmöglich. Sie müssen das Produkt testen und sehen, wie Ihr Stoffwechsel auf die Inhaltsstoffe von Keto Explode reagiert. Seien Sie also bei Ihrer Behandlung realistisch. Eine andere Frage ist, was ist der beste Weg, um Keto Explode einzunehmen? Jede Flasche besteht also aus 30 Gummis, die aus den besten Zutaten hergestellt werden. Und laut den Herstellern dieses Produkts können Sie jeden Tag ein Gummibärchen einnehmen, und Sie schlagen auch vor, das Nahrungsergänzungsmittel über mehrere Wochen hinweg konsequent einzunehmen, um maximale Vorteile zu erzielen. Und was ist mit den Nebenwirkungen? Die Ergänzung hat keine Nebenwirkungen. Es enthält nur natürliche Inhaltsstoffe wodurch das Risiko von allergischen Nebenwirkungen und anderen negativen Folgen der Verwendung des Gummis eliminiert wird es. Also ja, Sie können diesem Produkt vertrauen. Es gibt viele Menschen, die großartige Ergebnisse mit Keto Explode erzielen, und sie können auch Ergebnisse erzielen. Auch hier müssen Sie nur daran denken, dass jeder Körper auf einzigartige Weise reagiert, und das ist ein bisschen offensichtlich, aber ich sage Ihnen, ob Sie realistisch sind, was Ihre Erwartungen angeht. Keto Explode ist umfassend getestet und wird in einem GMP-zertifizierten Labor hergestellt, und jede einzelne Flasche wird mit einer 100% Zufriedenheitsgarantie geliefert. Wenn es Ihnen also aus irgendeinem Grund nicht gefällt, wenn es für Sie nicht funktioniert, können Sie Ihr Geld zurückbekommen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie es auf der offiziellen Website kaufen damit Sie keine Probleme mit dem Produkt haben. Denken Sie daran, dass Sie die Behandlung ernst nehmen müssen. Sie müssen es jeden Tag einnehmen, sonst werden Sie keine großartigen Ergebnisse sehen und Sie werden tatsächlich ein wenig frustriert. Die Ergebnisse hängen weitgehend von den individuellen Eigenschaften des Körpers ab. Das ist es, Jungs. Ich hoffe wirklich, dass dieses Video dir geholfen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Tag.